Wie wechsle ich die Batterie meines Sonnenschirms? Du hast einen Sonnenschirm mit Batterien? Ja. Interessant. Ähm, da ich so, so ein Gerät nicht kenne, kann ich die Frage nicht beantworten. Man, äh, man braucht einen Schraubenzieher und eine Bohrmaschine. Tatsächlich? Mhm. Das ist aber ziemlich heftig. Das ist echt heftig. Vielleicht sollte man besser einen Sonnenschirm ohne Batterie Und da gibt es ja, auch ganz viele YouTube-Videos zu, wie man das wirklich gut macht. Nee. Es gibt so viel Bescheid, irgendwas.